Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Hi. Okay. Um, ja, in der letzten Folge sind wir hier vor diesem riesen Monument angekommen, haben es noch nicht untersucht und ja, da werden wir jetzt in diesen Part machen. Allerdings würde ich erstmal ein paar Sachen auschecken. Während der Aufnahme sind mir nämlich ein paar Sachen aufgefallen. Und zwar, ich habe einen neuen Poncho gefunden Das ist mir irgendwie so nicht aufgefallen ich habe irgendwie nur poncho material irgendwie gelesen und ja weiß nicht habe irgendwie nicht so eins und eins zusammengezählt hat das irgendwie eine neue Kleidung ist aber ja gut ja warum nicht außerdem habe ich meine vorbesteller kurz angegeben für ähm, die ist schon ja für vorbestellungsbau was rede ich eigentlich den Vorbestellungspunkt habe ich eingegeben und ja, dadurch habe ich ein paar Sachen hier freigeschaltet, so designmäßig und ja, ich glaube, wir laufen mal damit rum. Ich müsste auch mein Lichtschwert irgendwie in einer anderen Farbe machen können, Orange, aber da habe ich ja jetzt keinen Zugriff drauf und ja, also lassen wir noch Blau, ne? Grün. Oh, ich habe nach unten gedrückt, also für Stim packs und... Okay, damit kann ich mit Ihnen sprechen. Okay, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Hier passiert doch wahrscheinlich was voll, was voll Gutes, ne? Mal auf, sollten wir ja hingehen, ne? Seit zwei Parts ungefähr. Ähm, ich mache mal Licht an, oder auch nicht, weil ich so breit bin für diese Pässe. Hier. <lacht> oh Gott, Habt der Boss kommt. Es ist gefährlich viel Platz irgendwie. reichers das Gewölbe? gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Loks gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabte aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holochron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Druiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Okay. möge die Macht mit dir sein. Das klingt sehr vertraut nach der Story von Knights of the Old Republic. Wir müssen einen Haufen Jedi Meister und die ganze Galaxis finden. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Was setzt du da nicht ins Wasser rein? Weißt du, ich war allein und das, tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für ein Jedi oder ein Druid. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Du mit ein paar Freunden von mir? Ja stimmt, der war ja noch nicht auf dem Schiff, ne? Das war einmal vor langer Zeit. landbank aktualisiert mehrere Einträge. mir fehlen übrigens ja noch ein paar sachen so bugana aber wir sind auch noch nicht alle orte erkundet und ja wird schon irgendwann mal wieder ja sieht ja sowieso so aus das müsste man noch mal irgendwann jetzt zurückkommen nachdem wir diese ganzen typen gefunden haben oder typinnen weiß ich nicht und ja gut erst war mir einfällt ist irgendwie diese eine wand irgendwie hier irgendwie so aussieht wie eine Brücke oder so, das ist der Ausgang da. Also nicht, aber irgendwie so eine riesige Brücke oder so eine Plattform. Da konnte ich glaube ich mit der Macht irgendwas machen. Und der ja, im Moment noch nicht. Also ja. Und dann kommen wir mal irgendwann jetzt zurück, wenn wir, weiß ich nicht besser stärker gut aussehen sind ähm, wo kommst du von mir so. und nun ja, ich würde gerne mal gucken äh, ich meine ich kann mich auch irgendwie teleportieren oder so aber Aber ich würde dann schon offen, da da ist der Weg nach Hause. Ne? Wie komme ich überhaupt da zurück? Muss da echt die Karte nutzen Warte mal. Ne, hier bin ich vollkommen falsch. Okay, guck mal. Kann ich mich nicht irgendwo teleportieren oder so? Ebene drei. Kann ich nicht zurück zur Komm schon. 0 ah, von 2 drohen Da stand er jetzt gerade. Wie komme ich denn jetzt da zurück? Das ist mal eine gute Frage, ne? Okay, also nicht. Ich glaube, ich werde hier noch ein bisschen rumeiern, so wieder ausschaut. Weil, weil ich nicht weiß wie ich noch mal zurückkomme jetzt da komme ich zurück von hier ne gott ich würde die gerne mal alle umgehen wir sind irgendwo gegner dabei sich hier okay. war unausreichlich, ich hier So unausweichlich habe ich so gefühl ja, da war eine wand bist du noch da mit oben halt man sich Okay, habe die ganze Zeit nach unten gedrückt. Okay, er war so faszinierend, weil ich perfekt geblockt hatte. Hm. Wie macht er das nur? So. Jetzt lass mich! Jetzt lass mich bitte da. Da ist auch noch irgendwas. Gott, wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Ja, müsste ich von da kommen oder so. so da ist mein Schiff. Wie komme ich jetzt da hin? Das ist Mal ganz ehrlich, da komme ich wieder zurück. Was bin ich jetzt ganz blöd oder so, kann ich mich nicht irgendwie dahin teleportieren oder so? Den Holo-Rotisch auf der Mantis benutzen muss ich machen. Ne? Ja, wie komme ich da jetzt zurück, Mann? Überhaupt keine Ahnung. Bonk. als aus hätte ich gerade mal nicht weggeworfen jetzt mal ganz ehrlich wie komme ich zurück ich habe keine ahnung hier ah, mal bitte ich gehe mal da lang so Boah. alter Was denn hier unten? Das kann ich darunter gehen aber es sieht auch irgendwie voll aus, als könnte ich sterben. Warte. Du bist nicht tot. Aha. Schaden, habe ich so schwer sein, jetzt hier wieder zurückzufinden. Von da komme ich dahin, alter. Also ich habe keinen Plan, wie ich zurückkomme. Ich von hier oben, aber ich muss von da oben. Aber das Ding hat mich gerade voll im angegriffen. Ganz toll, da muss ich einfach hier so gerade auslaufen oder so ich geh weg. Ich gehe jetzt einfach so lang. Ja, muss ja richtig sein. hey ich bin ich schon vorbeigelaufen hast du was oder etwa nicht vielleicht muss ich sogar hier runter oder so ne ich kann ich jetzt das ding eröffnen ich glaube sie ist versiegelt ja, ja. Äh. ja hier. vielleicht bin ich ja sogar richtig du wieder? Boah, jetzt findet er ja alles. Also muss ich hier lang, ey. Mein Freund. Anscheinend waren die Sepho interessiert an Datumir. Seltsam. Dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Also zehn falsch hatte mir. Um hier Tür zugegangen. Zurück wird schneller gehen. Da war ich ja schon. Da ist immer so ein Problem, wenn man spielt zum ersten Mal spieler weiß man natürlich nicht, wo man hin muss. Denn jetzt schreien natürlich alle wieder: war wieso ist der nicht direkt dahin gegangen? Ja, mal da lang. Aber egal. wird schon alles irgendwann hier finden, freischalten und so. Ist nur eine Frage der Zeit. So. Bevor jetzt aber da hingehen, Oh Gott. Da ist noch eine Truhe. Okay. Es ist. <lacht> ich glaube, das Ding ist irgendwie gedacht, so zu erledigen, ne? Oh Gott. Hilfe. Gott. So, jetzt muss ich noch mal da hochgehen. So ding hat ein boss da das macht mich irgendwie ja nicht nervös als müsste ich irgendwie Dinge erledigen also ja ah, hier haben wir auch noch nicht glaube ich obwohl jetzt so einen dingen zum rüber laufen so, äh. müssen wir da wieder zum speicherpunkt kommen genau dann springen wir noch mal darunter zu dem Ding. Wir machen das hoffentlich platt. Dann haben wir das auch erledigt. Oh Gott. Nee, ging das nach dem Plan? Ja, finde ich auch. auto ich mich von alleine ein bisschen heilen. Sagt so aus gerade. Ja, du bleib mal genau da. Weg. Obwohl. Was war das? Was? Er hat sich voll So von tot. Ich hab nicht down, das Ding. Er hat sich voll geilt Ja. Gibt's nicht. Er eine Truhe, Mann. Ja, so, jetzt muss ich ein andermal halt dahin. Später irgendwann, wenn ich mehr HP und Verteidigung und so habe. Ich, ich glaube, ich kann die Angriffe von dem Ding überhaupt nicht blocken oder so. Also, ja. Also nicht. Müssen wir halt ein andermal hier hinkommen, wenn ich noch mehr HP und noch mehr Stärke, Verteidigung, was weiß ich nicht, habe. Wenn das überhaupt geht. So, gut. Äh, ich hatte voll viel... Boah, ich bin schon wieder hier. Willst du mich auf den Arm nehmen? Oh. Dann falle ich auch noch einer runter. Zweimal. Äh. Na gut. Okay, ich habe ja einen echt schlimmen Einstieg, habe ich so Gefühl. Irgendwie rennt er die der Hälfte der Zeit nicht. echt drücke wie ein Blöder, rennen, aber macht nicht allerdings Ding ist der Okay. So, zurück zum Mann. Ich habe genug. Jetzt hier Bin genug verreckt, habe ich genug verehrt Wir gehen zum nächsten Planeten und fertig. Boah, ich dachte, ich würde jetzt daneben springen. Ja, und ich weiß, wenn ich das Ding angreife, dann kriege ich meine Erfahrungspunkte. und Also, wieder war jetzt nicht noch mal extra zurück. Ey. Da ist noch ein Weg, da komme ich glaube ich nicht hin, glaube ich. Jedenfalls nicht. Okay, meine Herren, Jetzt gehen wir mal noch vorher da unten gucken. Jetzt da was aufgemacht hat. Mein Druiden, vielleicht dann aber zum Scannen. Ja, vielleicht kann ich jetzt diese eine Tür öffnen. Ja, hier zum Beispiel noch... Ja, der ist einfach durchgegangen, ist klar. Und ja. Okay, ist noch nichts, ist klar. Also ich, vielleicht hätte ich ja dazu zu dieser einen Werkstatt zurückgehen können und so weiß man ja nicht. Jedenfalls, hier sind wir jetzt mal fertig. Aber wir kommen ja noch mal zurück. Man kann es mal glauben. Guck mal, wie das Ding jetzt aussieht. Sieht aus wie ja Anikins falscher Eingang, wie äh, Schiff hier von Abu Also nicht direkt Anikins Schiff, aber das der Auge geflogen. ist Hier von BD1 war alles Teil Und meines Grand Master Plans. Was ist das? Runter von meinem Sofa! Runter! Von meinem Sofa! Geh weg! Geh weg! Raus hier! Das ist BD1. Einer von uns. hier ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Seffon. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal, Moment mal! Ein Holo, was? Holo-Korn. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Ich habe so sie casually machen. irgendwo rum. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedaure berichten zu müssen, dass unser Jedi Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser okay. Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie! Aber das Holokron ist. <lacht> was weiß Sinn der Sinn von dem Holokron? Einfach nur ein so ein Part kleines. Ja, übrigens, Obi-Wan ist auch in diesem Spiel. <lacht> Wo durch das Spiel jetzt. Ich also gut, wohin fliegen wir. Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, so. bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr ja kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum. Habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Herr, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? dabei. Okay. da du mir oder sehr Du hast die Wahl. Okay. Aber erst einmal, ich habe so ein paar Dinger hier gefunden, glaube ich. Neue Samen gepflanzt. Kalpi. Okay, die werden automatisch gepflanzt. So. Nur. No. Sag Bescheid, wenn du weg willst. Ich werde hier sein. Und mein Lichtschwert. Ich habe viel Material, erlaubt gefunden. Also, zeig mal. So, Farbe. Wir, wir Orange Premium im Leib. Oranges Premium. Hm. Ja, kann aber. My Ghetto Kampagne um Kampagne, ja, dann tun wir mal ein bisschen ah. hin und her. Immer machen, würde ich sagen, man sieht doch nicht schlecht aus. Eigentlich ich mal ein Premium Inhalt an Schwertschmiede. alles klar. Die Thema mal ganz kurz oder betreten hat Dingen nehme ich mal an. Und dann fliegen wir mal zum nächsten Planeten. Ich glaube, ich nehme ein ganz klein bisschen mehr auf, weil ich irgendwie in der ersten Hälfte des Parts gar nicht irgendwie erreicht habe. nicht so 40 Minuten oder so auf, keine Ahnung. Nee, da muss ich machen Ja, Problem ist, ich würde sagen, wir gehen an Datum. Ja, weil hier gibt es scheint kleiner zu sein, weil hier gibt es vier Geheimnisse: sechs, 16 Thronen. Da gibt es 43 und 14 Geheimnisse. Aber wir gehen dann erst zu denen. Ne? Ja. Füllt ihr die Macht überhaupt noch? Ja, aber statt mich zu öffnen, unterdrücke ich sie du solltest genau das gegenteil tun draußen viel etwas über mich von vor der auslöschung ein moment wir reden später habe ich gerade abgebrochen oder was ja. Also ich dachte ich sollte mit dir noch reden hast du doch gesagt gut dann gehen wir zu was war jetzt, jetzt datum hier sieht irgendwo Sepho programm ja, Sephora, ja. Guck mal, wir haben sechs Climes, da 16 Truhen. also gehen wir nach der nach der logik dann sollten wir vielleicht erstmal hier lang gehen ne? Mach mal das. mir Los geht's. Moment, ich soll nach Datumier? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen die nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha! Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Also war ja, nicht zweimal sagen. Hab ich natürlich wieder eine einen richtigen Ort hier hier. Nö, okay. Setz dich hin, setz dich wohin? Da, boah ich schon sagen, irgendwann muss doch ein Ladebildschirm oder so kommen. Okay, Herr, Nein. So, okay, ich kriege ja schon extreme Korriban und oh, Entschuldigung, Moriban-Vibes in diesem Ort. Das ist ein tödlicher, gefährlicher Ort. Ja, super. bin gleich wieder da. Schon okay, Grieß. Alles wird gut. Ein Jedi ist hier. Alles sicher. Ich bin sicher. Wisst ihr etwas über die Schwestern der Nacht von Datum hier? Ein bisschen. Viele die wussten nicht mal von ihrer Existenz. Aber als Cordovas Schülerin hatte ich einen tieferen Einblick. Er hielt sie immer für interessant, wie die meisten alten Kulturen. Und was dachte dir? Ich war nie hier. Wollte es auch nie. Das war ungefähr zu der Zeit, als sich unsere Wege langsam zu trennen begannen. Die Dunkelheit hat immer Auswirkungen, so oder so. Keine auf kerl keine antwort hm? okay. Okay. Okay. Okay. ich tut den part hier beenden fangen wir direkt im nächsten part mit diesen neuen planeten an und gucken uns an was hier so los ist also gehe ich mal kurz hier rein mach mal den hier um mich ausbohren und dann sehen wir uns ja nächsten folge wieder bei Let's play Jedi Star Wars Jedi Fallen Order. ich bedanke mich als Zuschauer und sagt Tschüss bis zur nächsten Folge.